Ja, du spritzt weiter, obwohl ich das Ding gar nicht mehr habe. Und das ist cool. Imagine, du schwitzt einfach in der Demo. Ah! Ja! Rock natürlich, gib ihm die Frisur. Das ist mein kleiner Jojo. Aber es gibt eine Sache aus Platoon 2, die, die wiedergekommen ist, die mir nicht gefällt. Oh, das was ich jetzt sehe, oder? Ja, äh, wenn du das meinst, dass du auf, der auf dem äh, Plaza dass du dann nur 30 nee. FPS hast, ja, das meine ich. Nee, ich meine, dass ich unskippable Cutscenes wieder habe. Ja, das auch. <lacht> also, ich finde die Stadt hier ziemlich cool, weil, weil du hier wirklich was entdecken kannst. Hier, kann, hier gibt es ein bisschen mehr zu erkunden, sonst Platoon 1 und 2 war Alter, ich Warsen hab voll so viele Waffen! Ja, hier kannst du alle ausprobieren. Ja, den du auf jeden Fall. Weil aber das du levelst hier nicht. Ja, weil das ja auch noch die kostenlose Demo ist. Ja, jemals. Ah, Okay, der das, Bogen das ist noch. eher offensiv. Ja, ist er. Man kann mit dem echt weit schießen, finde ich. Ich, ich, dachte, hab das übrigens, ist. ich hab das Splatana übrigens. Ich äh, habe das Splatana ausprobiert, aber das Standard Splatana mag ich nicht so. Also da wird es wahrscheinlich noch andere geben, die ich besser finde. Ne? Okay, auch. was macht die Ult? Okay. Hä? Huh. Ach, das sieht Gegner an und schießt sie dann instant tot. Splatbot? Was macht denn ein Splatbot? Ist das ein Gegner? -abend? Dann hast huh. du da, ja dann hast du ein Bot, gegen den du üben kannst. Ach, ich kann doch zweimal aufladen! Ja, wenn du gedrückt hältst, ähm, dann machst du so einen stärkeren Schlag. Aber oh, der geht automatisch nach oben. Der Schuss. Nee, das sieht nur so aus. Achso, nee, das ist nur, wenn er einen Gegner findet in der Nähe. Dann versucht er da zu aimen okay. Ja, und jetzt wartest du, bis Spieler... Okay, das ist dann. cool, dass man hier warten, warten kann währenddessen. Dass du mich die ganze Zeit hört. Guck mal hier, warte, das ist ja ganz normales Aufladen, ne? Mhm. wenn ich jetzt auf den Visier, geht automatisch nach oben. Siehst du das? Ah. Ja, ein bisschen Aim-Assist. Auto-Aim, ja. Oh, <lacht> ich dachte gerade zur Verbindung abgebrochen. Ja, bei mir ist das ähm, übrigens jetzt so, wenn in den ersten 30 oder in der ersten Minute Thomas. ein einer aus deinem Team rausgeht oder irgendwie, dann wird der Kampf abgebrochen. Ja, war schon immer so. Ne, das war nicht mich so. Wenn du ein Disconnect hattest, dann musstest du damit leben. Wieso oh, bin du ich spielst gleich den Müllmodus. modus Du spielst gleich den Müll also noch da. Juhu! Aber die Musik ist richtig geil. Find sie ganz nett. Da oben war jemand, glaube ich. Ah, da unten! Ja, hier musst du jetzt ah! halt dafür sorgen. Da sind das drei Teams! Ja. Du musst jetzt halt dafür sorgen, weil du ein vierer team bist, dass die nicht an die Mitte kommen, weil sonst ist es sofort. Du hast verloren. Mike, du hast verloren, du kannst aufgeben. Was, kriegst du kriegst es nicht mehr weg jetzt. Was ist die mit? haben jetzt das Ding aktiviert, ja aber das, das spritzt weiter. Guck da rechts, das spritzt weiter, obwohl ich das oh! gar nicht mehr oh! war das denn? Du's, siehst du es, Mike, rechts? Guck mal nach rechts. Da, das spritzt weiter, obwohl ich das Ding gar nicht mehr haben Und das ist cool. Ich versteh's halt nicht. Ist das der einzige Modus oder ist das nur Splatfest-Modus? Nein, es gibt auch normalen Modus. Okay, okay, es ist nur Splatfest. Das ist immer Bro, zufällig. Ob Bro, Junge, ich. Lass mich doch einmal ankommen! Aber guck mal, das Bissene ist halt einfach. Die müssen es nur dreimal aktivieren und danach hast du keine Chance mehr, weil du kannst das nicht mehr ausstellen. Guck, das spritzt die ganze Zeit, ne? Siehst du ja. Das kriegst du nicht mehr weg. Mitzi, ich kann gar nichts machen. Das kriegst du nicht mehr weg. Das ist halt einfach aber Warum bin ich denn das Vierer Team? Ich möchte das Freier Team sein. Ja, weil Team Schere gerade in Führung liegt. Ach so, oh, das, ist das -Team. Ja, das, aber das ist halt unfair, weil du hast keine Chance. Als Viererteam hier. Ja, ich hab einen oh, bekommen! Tee. Du hast den Tee getrunken. Lecker. Die Sache ist doch, da ist doch jetzt niemand, ne? Niemand ist da. Außer der jetzt. Jetzt ist Pilz zu gehen und dann ja. geht trotzdem weiter. Guck und es geht trotzdem weiter. Ja, dann... Mike, guck mal, das ist so, als würdest du den turm spielen und du, du beseitigst alle vom Turm und der Turm geht einfach weiter. Oh, so, du... Ja! Perfekt! Das ist so, als würdest du Payload spielen, ja? In Overwatch oder in Team Fortress. Hier ist noch niemand. Ja. Das ist so, als würdest du das in Team Fortress spielen. Du beseitigst alle vom Kart, <lacht> ne? Und das Kart bewegt sich weiter. Ja, weiß, wo ich bin! Nein! Du hast also, da als vierer Team keine Chance. Das ist halt mit Absicht so gemacht, dass du keine Chance hast weiß nicht, wie man hier jetzt vierer Team gewinnen soll. Weil der Modus funktioniert quasi so, dass die zwei Zweierteams in die Mitte gehen müssen und dieses Ding da aktivieren müssen, ne? Hast du gesehen, diesen dieses Tower da und dann spritzt der die Farbe von dem Team. Wieso hat er jetzt zwei Kinder? Na, weil jetzt, weil man hier dafür natürlich drei Schiedsrichter braucht. Warum zeigen die den Mittelfinger? Was? Hä? <lacht> Haben sie doch gar nicht. Die. Die Waffe ist zwar stark, aber damit kann man nicht gut einfärben. Das hat mir gerade in der Runde sehr gefehlt, deshalb. Was gibt's noch für neue Waffen? Ist das hier neu, der Hydrant? Ne, den gab's schon. Den gibt's schon seit Batool 1. Der Turner und der Bogen sind neu. Nur die Bis beiden. Jahr. Okay, ich nehme jetzt auf einmal ja, das. Wir sind in der Lobby. Hi! Musi, beweg dich mal! Geht nicht, ich bin hier in dem Menü gefuckt. Komm, du, guck wie du bei mir aussiehst, guck mal. Du siehst sofort, ja, guck, guck, du bist einfach 2D. Ja, ich weiß. <lacht> wenn du von äh. oben guckst, wenn du von oben guckst, sieht das richtig komisch aus. Paypass tun Oh, das ist cool. Okay, das Betteller gefällt mir. Mike, siehst du das eigentlich? Was denn? Hast du das? Was denn? BAM die ganze Zeit, cool. Ja, man sieht das. Boah, ist der krass, der, der... Alter, der kämpft ja richtig realistisch. Ich bin gestorben, der Kampf beginnt. Ich Och, Lash, nee, Monja, guck mal, Monja! Hm. Aber ich hab, ich hab diesen Modus jetzt schon ein paar Mal gespielt und kein einziges Mal gewonnen. Wir haben immer haushoch verloren. Das geht nämlich einfach nicht. Du kannst hier nicht als hero gewinnen. Die anderen Zweierteams haben zu große Vorteile. So, und jetzt müssen, wir das, jetzt müssen wir das verteidigen. Und vor allem, wie sollen wir das verteidigen und gleichzeitig einsterben? Das geht gar nicht. Wieso kann man das nicht selber benutzen? Weißt du, die können das benutzen, die ja. sind ja, und wir nicht. Weil wir zu viert sind, nein. Wir sind zu viert. Die denken, ja, das schaffen wir auch ohne. Und guck, jetzt haben sie es aktiviert und jetzt wird wir immer dieser Sprinkler bleiben. Das ist einfach zu overpowered. Glaubst du, die fixen so. das noch? Na, hoffentlich. Ich hoffe, die balance noch ein gut. Ja, ich hab ihn bekommen. Guck mal, guck mal, die haben das jetzt verloren, aber dieses Ding macht weiter. Das ist einfach unfair. Das sollte aufhören. Denn die Junge, das ist doch. Guck mal, wenn du jetzt Payload spielst, dann geht auch das Part auch nicht weiter, wenn du da weg bist. Oder? Fuck. Okay, ich bin mir sehr unsicher, was ich mehr mag. Katana oder Pinsel? Das sind beide sehr gut. Also, hey, vorne. Ich mag das Standard-Katana überhaupt nicht. Ich hoffe, da gibt's noch ein paar andere. Abwandlungen dann gibt ja natürlich also. gibt es Abwandlungen, das wäre das wär lächerlich, wenn ja, nicht. aber die halt besser sind. Die besser sind auch. Ja, na klar, na klar. Locker, mal Team, Team, Blau, Team Blau hat jetzt, den, hat jetzt, ist jetzt krass in Führung, weil sie diese overpowerte Unterstützung haben. Ich finde das so bescheid, dass wir das gar nicht mehr wegkriegen. Du hast halt eine Chance und wenn du die vermasselst hast du verloren. Und imagine, du schwitzt einfach in der Demo. Ja, alles Spitzige. Das ist die f***ing Demo, du kriegst nichts dafür. Das ist nur um das Spiel einmal auszuprobieren. Und du denkst dir dass nichts besseres zu tun, als das Play of the Game ever für dich zu machen. Und dann kriegst du gar keine <lacht> XP dafür, du kriegst gar nichts dafür. Ich weiß nicht, warum wow. man sich so viel Mühe gibt. Wir haben verloren, wir sind Letzter, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Boah, also dass wir Letzter sind, ne so komplett chancenlos? Also immerhin hat Monja gewonnen <lacht> <lacht> wer ist das Ilu wer ist das, das ist bei uns im Team. siehst du das ja du drehst dich ganz langsam ja warum du willst immer mal oben unten ganz schnell mache ich doch bei mir machst du doch nur eine Animation ja wahrscheinlich kann man ich würde es in der Übertragung nicht gespammt. Ja, aber sowas von Pinsel ist sowas von mein Main. Das war eigentlich schon immer. Ne, vorm Pinsel war der Roller, mein Main. Aber mit dem Pinsel bin ich halt so viel agiler. Hm. Der, der, der Roller ist mir zu fett. Aber den ich trotzdem ganz schmal. Ein Roller habe ich auch schon lange Zeit genaint. Ach Junge, kommt jetzt noch das oder was? Ah, ja, anscheinend. Ist gerade vielleicht in der Rotation das Minigame. Müssen wir zwei Minuten warten? Vielleicht können wir in der nächsten Runde ein anderes Minigame spielen. Ja, natürlich da ganz hinten. Warum sollte ich woanders spawnen wollen? Erklär's mir. <lacht> ich weiß einfach eine Bombe zu blau. Etwas äh, zum Ja, what the fuck? das Oder Ding nicht? ist halt so, du spritzt es einmal ab und ist es ist kaputt. In Version 2 gab es irgendeinen so Modus. Da musstest du so ein Viech die ganze Zeit abspritzen und irgendwann nach einer Zeit geht es dann halt endlich kaputt und dann hast du es. Aber hier, instant! Ach so, ja, Goldfischkanone meinst du. Das ja, das kann sein, war. dass es das war. Habe ich nicht so oft gespielt, aber es gab auch ja, so einen Modus. Ich, ich glaube, das meinst du. Aber das, was mich stört, ist... Es wäre ja alles okay, wenn die es einfach so machen würden, dass die Sprinkler aufhören, wenn die das Teil verlieren. Aber so ist es nicht. Es geht <lacht> immer weiter. Und das macht es unfair. Hab Weil ihn! Wir einmal haben, haben die diesen Support für immer. Ist Gelber? Okay. Nee. Aber, ah! können, aber so können wir das echt gut angehen, wenn einfach einer immer in der Mitte bleibt. Wir werden trotzdem niemals gewinnen. Das, das habe ich davon, wenn ich, haben, ich wähle. Ich muss Wieso stirbt er nicht? Hallo? Jetzt! Alter! Das sind extrem viele Leben! Okay, ihr müsst euch jetzt wieder verteilen, ich bleib mit Wo ist er? Da ist er Yes! Hab ihn! Ich bin glaube ich der einzige Vertun-Spieler, der sich freut, wenn ich jemanden killt. Vor allem am Ende wird es einfach rausgeblendet, damit es spannend bleibt. <lacht> ja. Entweder blau oder gelb, ne? Ja, wer hat das gedacht? Wir hatten wieder am wenigsten. Dann könnte es echt sein, dass jetzt nur noch das kommt. Ah, oh, ah. bitte, bitte lass es das jetzt. Das ist einfach. Ey. Ja, ich mag den Spielmodus auch nicht. Ich das mag lieber One v One. Das ist so klassisch, das mag ich. So, ich, ich meine, klar, das sah cool aus im Trailer, aber ich wusste halt sofort schon, das kann doch nichts werden. Also, es nee, ist der Gameplayer. Also so wie ich das im Trailer mitbekommen habe, soll es ja so sein, dass dann irgendwie kurz bevor das Splatfest vorbei ist, dass dann nur noch drei Kampfmodus kommen. Und das wäre ja mal übelbesch, weil sie das dann Ding die ist, hier so wieder auf. Das Ding ist, ich kann das verstehen, warum dieser Modus existiert, ne? Weil wenn eins von den dreien gewinnt, ne, dann ist es halt schon offensichtlich, wer dann gewinnt. Da braucht man die zwei Wochen auch nicht mehr, so damit das dann entschieden wird. Das mhm. dauert nicht zwei Wochen, Splatfest ist doch meistens nur ein Wochenende, also zwei Tage. Ja, aber trotzdem ist er für den Rest der Zeit dann schon entschieden. Deshalb kann ich ja schon verstehen, dass sie einen Modus haben wollen, wo es wahrscheinlicher ist, dass jemand anderes gewinnt von den anderen Teams. Das Problem ist aber, dass das so krass unfair und unbalanced ist, finde ich. Hm. Also, du hast ja selber gesagt, du hast schon so viel gespielt, nicht eine einzige Runde davon gewonnen. Also, klar, es kam nicht. Es kam größtenteils ein normaler Splatfest. Sagen wir, ich habe jetzt von den drei Kampf insgesamt. Ja, keiner hat nur acht Runden gespielt. Und wie viele normale? Äh, Normale Runden viel mehr, kann ich nicht sagen. Oh ja, ja, normaler Kampf, danke. Jetzt for real? Ja, normal, ganz normales Ja, wenn immer noch die gleiche Farbe ist, aber hab ich ein bisschen Angst. Nee, das ist immer, ja weil wir Team Schere sind. Ah. das hast du immer die gleiche Farbe. Ja, ich habe Splatfest nie wirklich gespielt, weil die mich nie interessiert haben. Jetzt auch ich nicht wirklich, aber... Ich fand das immer ziemlich cool. Und was, was ich jetzt auch besonders gut finde, ist, dass du jetzt nicht mehr vier Leute brauchst, um Splatfest zusammen zu spielen. Früher musstest du vier Leute haben, sonst konntest du nicht einfach in der Lobby joinen. Das ging nicht. Du konntest in einem Splatfest dann einfach nur zusammen spielen, du nicht zu Glück warst. Aber gut, was erwartet man bei Nintendo, die auch jetzt erst darauf kommen, dass man. Team-Modus macht, wenn man jemanden nachjoint, dass man noch immer im gleichen Team ist. Das ist <lacht> ja. Das ist eigentlich Common Sense. Das hätte es schon im Splatoon 1 geben sollen, aber nee. Ich meine, Splatoon so, ich mein, ist ja ihr erster Shooter. Die müssen ja erstmal auf so eine Idee kommen. Dauert ja gleich. Ich, ich finde das zwar lustig, auch ab und zu mal gegeneinander zu stehen, aber dafür sind doch private Matches da. Eben, eben. Yes! Gut gemacht! Oh, danke, danke. Das habe ich echt gebraucht. Miaku Jumpscare. Testfeierfahrung. <lacht> Mann, man, der darauf mich zu so verfolgen! Wie so ein Fnuff Character, der rennt mir durch die Horrorway durch! Was, was heißt eigentlich voll vollerwischtes Licht dann dauert? Ja, keine Ahnung, hab ich auch gerade gesehen. Crit? Crit oder. oder heißt das Nemesis oder was soll das bedeuten? Oh, wie wir denn das? Spawn Camp. Immerhin Mann hab ich ihn noch gekillt. Ich hab das ich Gefühl, habe dass alle, man nicht so schnell dass man ball. zu schnell respawnt. Das ist ziemlich lustig, weil es gibt doch Power-Ups, mit denen du noch doch schneller respawnst. Oh, ich kann's mir echt nicht vorstellen. Nee. Oh! Aber, aber ganz knapp du. <lacht> aber ganz knapp. So 30 zu 50, ja, oh. ganz knapp. Aber ja, die ganze Zeit. wir können abbrechen, glaube ich. Abbrechen kannst du. Wo, wo, Mit wo, wo, wo, wo. glaube ich. Nee. Ich glaube, wenn man allein macht, kann man abbrechen. Ja, so dann nicht. Da sind sie auch erst im dritten Teil drauf gekommen, ja. In de bei der Wii, Wii U-Version musstest du deine ganze Konsole neu starten, ja, um eine Lobby zu verlassen. Und dann wirst du gebannt, wenn du genau dann ausmachst, wo du eine Lobby gefunden hast. Und ähm, bei Splatoon 2 musstest du die Software schließen. Aber jetzt kannst du auch endlich einfach einen Knopf drücken. Beginnt. Der Krampf beginnt. Ah! Oh, nicht schon wieder. Darf ich Homebutton XA drücken? Nee. Schade. Komm, wir kriegen das hin mit sie. Wir kriegen das hin. Ich camp in der Mitte. Okay, ich gehe ein bisschen außen rum. Regie Pie. Versucht der ja, Pie äh, zu ihm äh, zu impersonaten. Stell dir mal vor, das ist der, ja ein bisschen in seinem Video. Oh mein Gott, Veggie Pie ist mein Lieblings-Youtuber. Ne, Veggie Pie, wie Ouija halt. Nein, Oder Veggie Pie. Jetzt heißt, er, jetzt heißt er, anders mit hier. Der gruselige WG. Der gruselige Luigi. Als ob er es noch bekommen hat. Ach halt doch, dein. Maure. Ja, ja, Double Kill. Der große Hammer liegt ja einfach rum. Okay. Ah, da oben ist einer, der mir nicht gefällt. Yeah! Okay, die Runde ist auf jeden Fall schon mal besser als die letzte. Oh mein Gott! Oh. Alter! sage ich das und mit sie stirbt. Nein, ich leb noch. Du lebst noch? Ich habe gerade geultet, und gerade noch zu bekommen. Das war so knapp gerade. Ja! Ja! Ich hab noch beide bekommen, bin aber auch gestorben. Worth Junge, wir... Mitzi, wir liegen vorne! Diesmal sieht's echt gut aus. What the? Hey, was machen wir anders? Wir spielen gut! <lacht> <lacht> <lacht> äh, okay, ich hab nichts gesagt. Ich will mal wissen, wie es auf der Seite ist von blau oder gelb. Ja, wirst du aber in dem Splitfest nicht mehr herausfinden. Ja. Leider! Dankeschön für den Kill! Eine Minute. Alter, vielleicht schaffen wir das echt. Ja, ja, wir liegen vorne. Ich glaub, man, das soll wirklich? Nicht zu, man sollte nicht zu früh sprechen. Was? Oh, der Hammer. Oh, Schutzschild, danke. Ich danke dir, Jakob. Ich danke dir, Jakob. Komm schon, komm schon. Yeah, ich hab... Eija. Ah, Eija, ja. ja, ja. Mike, bleib in der Mitte, bleib in der Mitte, bleib in der Mitte. Okay, der ich hab verteidigt. Erfolgreich verteidigt. Wir, Alter, gewinnen! Wir, schon, wir, wir, gewinnen! Schon, wir gewinnen! Wir gewinnen! Yeah, also das war eine Was? geile Runde. Das war eine geile Runde. Hast du das auch aufgenommen? Auf jeden Fall. Sehr gut. Also <lacht> wir haben das Unmögliche möglich gemacht. <lacht> Aber wirklich. Yeah, Veggie Pie und Jakob. Gut, die waren alle den Mittelfinger und nicht nicht.